Herr Schulz, da sie gleich ab. Ja, danke. danke. Abgeben. Alle Gegenstände? Ja, alles, was Sie bei sich führen. Brille, Uhr, Handy, Portemonnaie. Können wir mhm. gleich hier reintun. Und dann werden Sie gleich auch noch Ich? Ja. so? Ja, genau. Und bitte. Dreck aber nicht. Bitte? Dreck nicht. Nochmal? Der Dreck in meinen roten Taschen nicht. Ihre Ursachen. Die Ringe? Dings auch. Ringe auch? Dings alles ab. schwer. Sehr schwer. Ohne Seife. Ich nehme ja. nur mal Seife. Besorge ich mir. Mit der Hau. Wo göttelt der Schnelle auch? Mhm. <lacht> Tja, dann legen wir das Messer auf. Alles. Okay, gut. wir langziehen? Nach ist hier. Das war vor äh, 8. Tagen. Äh, Bist du abgeschnitten? Nach zehn Tagen bin äh, die nahe Bei uns? Äh, Wollte ich fragen, weil äh, ich habe erst einen... 12.08 habe ich einen Termin. Soll ich also vorher zum Feinabend gehen? gar nicht gelesen bei Ihnen, ne? Ich so. Das wird ja aber im Brief drinstehen. Ich ja Fäden. Ja. Fäden? Ernsthaft jetzt? Ja. Weil hier nichts drinsteht im Brief von Fäden. Normalerweise ja. müsste man das ja... Sind da richtig Fäden noch drin? Ja, mehrere. So. Ja, okay. Ja, dann nehmen Sie nochmal einen Platz. Das dauert aber, ne? Das wird hier gemacht. Fädenchen eben, ne? So, ich habe Zeit. Okay, das dauert nämlich auch ein bisschen, ne, weil Sie jetzt auch ohne Termin mit drin sind. Hm. Da sind noch einige Leute vor Ihnen, ne? Äh, so, ist ja noch zwei Tage, also... Wenn du ich Du könntest uns auch Montag machen, wenn Sie... Also, ich habe ja Montag. Also, wie gesagt, also, jetzt warten, wenn Sie für Montag zum Beispiel, wenn Sie Montag um 8.30 Uhr vielleicht noch mal, dann müssen direkt wieder... Also, ja. Sie warten, wir ja, können Sie gerne machen, ja? Okay. okay. Das dauert aber nicht lange, ne? Ja. Das ist am Schlossgrafen Eggert. Guten Tag. Hallo. Ja. Frau Selzer. Hm. Ich <lacht> hoffe, auch Da haben mit dem Mathe, die Daten, die wir uns die ganze